Kurz erklärt Gamification Der Begriff Gamification kommt vom englischen Game und bedeutet übersetzt Spiel. Es beschreibt den Versuch, Arbeiten oder Lernen mit Spielelementen zu bereichern. Dadurch soll der Spaß an der Arbeit erhöht werden, genau wie die Lernbereitschaft. Zum Beispiel können beim Erreichen bestimmter Lern- oder Arbeitsziele Punkte vergeben werden, die ab einer bestimmten Menge in eine Belohnung umgewandelt werden können. Es gibt auch Lernspiele, oft als Quiz oder Rätsel gestaltet, die Lerninhalte spielerisch vermitteln wollen.